Was ist das? Es muss drei Wochen gehen, und dann ist lecker. Euch hier auf Snapchat kann es ja verraten. Ich schaue mir jetzt gleich Winter is coming Drei an. Kennt ihr den Moment, wenn ihr feststellt, dass euer Kopf zu eierförmig für die Snapchat-Filter ist? Wer ist das? Ein Notwutscher Hier in diesem Raum entsteht irgendwann mal ein Behindertenbezug, Und ich glaube, das wird super. Die lange Rampe des Gesetzes. Die einen putzen die Fenster und die anderen tauschen sie einfach aus. Wichtige Nachricht: Papa braucht einen neuen Rasierer. Die Qual der Wahl. Und ich habe sie getroffen. Oder wie was Rotes? Ja, genau, das war das Flugzeug, von dem Sie okay. Und das war schon, genau. Okay. Das war mein erster Test einer Virtual Reality-Brille. Innen drin ist das neueste Samsung, und die Brille kostet ungefähr 100 Euro, was ja nicht so schlimm wäre, aber das Handy kostet dann 650 oder 700 Euro, und das ist schon ziemlich viel. Wenn ich klo putze, heißt das, dass meine Assis für mich das machen. Und ja, Kinder, auf der Decke gibt es Spinnen. Ihr könnt nur neidisch sabbern. Das sind zwei riesige Topfenstrudel. Sieht lecker aus, ist auch ganz gut, hat aber noch Potenzial nach oben. Weniger Butter und kein Sauerrahm für die Füllung. Gerade raus aus der Uni. Ich habe bei der Bildungswissenschaften einen Vortrag über persönliche Assistenz gehalten. Und jetzt geht's heim zum Skype Termin mit NormaloTV. TV. Ja, ich bin endlich gewachsen. Nun bin ich ein Riese. Und die Welt ist klein. Oh, jetzt ist niemand nicht mehr lustig. Was ist passiert, Mann? Mein Finger ist weg. Na, na, das ist jetzt weg. Sound on the wall. Die Begegnungszone inmitten von Wien. What a glorious feeling I'm happy again Setup für Frag Marbacher kommt morgen auf YouTube. Zum Diego Five YouTube. Meetup. <lacht> <lacht> Fotoschutz. Mehr Drama bitte, mehr Drama. Auf jeden nochmal! Nochmal! Es geht schon! nochmal! Wo wir am nächsten Dienstag vor 9 Uhr sein? Ich glaube, im Museumsquartier. Bin ich bin wieder mal zu spät dran mit meinem Freitagsvideo. Diese Woche gibt es ein Frag Marbacher. Das ist jetzt online. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frag Marbacher.